So, jetzt sind wir am Ende der Gesetzesabstimmungen. und ich komme zu den Beschlussempfehlungen. Tagesordnungspunkt 56. Beschlussempfehlungen der Ausschüsse zu Petitionen. Das ist die Drucksache 20 /2540. Wer stimmt dieser Beschlussempfehlung zu? Das sind offensichtlich alle. Keiner dagegen, oder ist jemand dagegen? Ich frage Sie jetzt halber. Enthält sich jemand der Stimme? Das ist nicht der Fall. Damit haben wir die Beschlussempfehlung mit den Stimmen von allen angenommen.